Yo, Leute. Und herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft Survival Games. Quick Survival Games. Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wird schrecklich, Leute. Das wird schrecklich. Ich werde jetzt verrecken gleich. Wir werden heute über tolle Themen reden. Ähm. Alter, ist doch nicht der. Guckt, mal, guckt euch das an. So. Direkt. Ähm, wir sprechen über tolle Spiele. Bam! Dishonored 2, welches im zweiten Quartal des nächsten Jahres rauskommen soll. Hallo, danke. Und natürlich wird dieses Spiel wundervoll, wie schon der erste Teil, den ihr ja im Moment bei Leiforce sehen könnt, wie er ihn spielt. Mit euch, ohne euch, wer weiß, du noch. Du stirbst, du Junge. Für... Oh, schön, auch gut. Für Xbox One, PlayStation 4 und PC. Sag mal, was ist das denn hier bitte für ein scheiß Andrang? Und da ist jemand, Bibi, da muss ich raus. Sorry, nee. Dafür kommt das raus. Fliegt doch runter. Oh mein Gott. Danke. Es wird wunderbar, Leute. Fick dich. Nee, nee. Nein, fick dich. Fick dich. Nee. Ja, ähm, wurde, das Ganze wurde entwickelt von Arcane Studios. Herausgegeben wird es natürlich von Bethesda, B-B-B-B-Döner. Bethes, -B und... gib mir Geld. Give me foods. Zur Story gibt es äh, schon Daten, Sachen, und zwar, dass sie hässlich ist. Nein. Mädel. Alter, bist du irgendwie Kacke oder so? Ja, da war jemand scheiße. Schlecht, Buh. So, die Story. Ist scheiße gewesen. Okay sieht so aus, dass ihr die Emily spielt, die ja schon etwas bekannt ist. Emily tritt in die Fußstapfen von Corvo, um wieder an ihren Titel als rechtmäßige Thronerbin ranzukommen. So, soweit erstmal das, ne? Halt doch dein Maul, Junge. Wie ist es jetzt dazu gekommen, dass sie sich den erstmal wieder fett erkämpfen muss? Da waren so ein paar Unterwäldler, Hinterwäldler würde ich jetzt eher so dazu sagen. Und die dachten sich so, ha, wir sind Missgeburten. Ich krieg das hin. So. Und haben sie vom Thron äh, gestoßen. So wie ich euch stoße. Komm schon. Oh. Schäfer, du kleiner Schäfer, du kleiner Pupsi. Da fragt man sich dann natürlich, wann wurde die bitte verstoßen von ihrem Scheißthron und so. Und da sage ich euch, da war einmal 15 Jahre nach den Vorkommnissen aus dem letzten Teil eine Missgeburt. Und die hat sie eben verstoßen. Und eben nach dieser Seuche zerfällt das ganze Königreich in Panik und ein Stück Brot. Alles ist schrecklich. Als ob, ach so, ich hab schon, oh, oh nee, ne? Das wäre jetzt so richtig, so richtig der Abfuck gewesen. Es gab ja diese solche eben und dann kam die neue noch so an und haben so gesagt, oh. Dann haben alle anderen gesagt, oh nee. Dann diese, so, oh doch, wir nehmen die jetzt mit. Und dann ist sie ein Outlaw geworden. Ein, äh, nicht aussätziger, ein äh, ausgestoßener, verstoßener Goblin, der jetzt nach einer neuen Höhle sucht. Und dann versucht sie eben wieder an den Titel zu kommen. Ende. Oh, wie viel? Oh, oh ich habe viele Pfeile, muss man schon mal sagen. Kannst du das? Kannst du das mal lassen, Peter? Peter? Nee, ja, womit dann im Prinzip schon die ganze Story gesagt wäre. Oh, jetzt muss ich wieder nach da hinten rennen. Ihr ja, Fickies, mach ich nicht. Ihr könnt mich mal. Geronimo im Arsch. Die sind jetzt gerade miteinander. Ne? Und dann kommt wieder so ein Hurensohn von hinten und fickt mich. So, reckt mich mal. Mann, das gibt's doch nicht. Oh, doch, hier. piss dich, ne? Und dann, und dann fickt mich GLP schon wieder. Danke. Und jetzt spiele ich. Oh, deine Mutter. Die ist fett. Überleg dir mal, was du dagegen machen kannst. Nee. Und dann nimmt der Hurensohn mir auch noch meinen Stuff. Nee, nee, ne, nee, nee. Nein, nee. Oh mein Gott.